Tag, ähm, der puh, ihr seht es jetzt eingeblendet. auf jeden Fall war gestern ähm, ein riesiger Schneesturm weshalb keiner, oder weshalb jedenfalls ich, nicht arbeiten konnte aber heute geht es wieder und ich bin gerade auf dem Weg dorthin und ähm, bin total gespannt, wie es in der Stadt aussieht denn ja, ich denke, da liegt auch ein bisschen Schnee und ich glaube, dass das auch einige von euch interessieren könnte deswegen nehme ich euch jetzt mal mit auf den Weg zur Arbeit und wir gucken mal, wie es so aussieht oh, hier. Okay, das hätte man sich auch denken können. Hier ist einfach nur alles voller Matsch. Das ist so ekelig. Äh, also an schönem weißen Schnee liegt hier nix. Oh, so es ist es abend und ähm, ich stehe gerade in der Umkleidekabine von TJ Maxx, denn ich brauche eine schwarze Hose und ich habe schon bestimmt 20 anprobiert, keine war lang genug. Ich hasse Hosen kaufen, das ist jedes Mal so schlimm. Wenn ihr einen Tipp habt, wo man gut Hosen kaufen kann, wenn man anscheinend längere Beine hat als der Normalmensch, ähm, sagt mir das mal, weil ich bin da wirklich immer am Verzweifeln. Auf jeden Fall probiere ich die jetzt mal an. Ich hoffe, dass da irgendwas bei ist. Ich finde diese hier eigentlich ganz cool. Ähm, aber ihr seht, auch da ist wieder die Länge das Problem. Bei der nächsten genau das gleiche Problem. Ich weiß nicht, ob die vielleicht kurz sein sollen. Aber jetzt im Winter kann ich das halt echt nicht gebrauchen. Und dann nehme ich sie schon extra in L, damit sie länger sind. Aber dann sind sie oben voll locker. Och Mann. Ja gut, und das kann man dann gleich vergessen. <lacht> okay, ich probiere es nochmal einen anderen Tag. So, jetzt gehe ich ähm, und werde mal gucken, dass ich was zu essen finde. Ich habe mir schon einen Laden ausgesucht, bei dem ich gucken will. Ich habe Lust auf nur eine Kleinigkeit, irgendwie einen Smoothie oder so eine Bowl oder so. Mal gucken. Und äh, jetzt muss ich die Kamera wegstecken, denn es wird kalt draußen. Minus 10 Grad. Huh. Das ist der Laden, den ich mir ausgesucht habe. Juice Generation. Okay, man kann nicht setzen. Aua. Aber das ist das, wie es aussieht. Und das ist das Menü. Oh mein Gott. So lecker. Das ist der Smooth Strawberry Smoothie. Und da sind Erdbeeren drin, Bananen. Mhm. Irgendwas kokosnussiges. Jeden Fall schmeckt er sehr, sehr gut. Das war die richtige Entscheidung. Ich habe zwischendurch überlegt, vielleicht doch Sushi äh, zu essen, aber ein paar Vitamine im Winter mhm. sind mal gut. So, und jetzt treffe ich mich mit einer Freundin in der Bar und da freue ich mich schon drauf. Okay. Morning. Es ist inzwischen kurz nach halb zehn ähm, und es ist noch immer kalt draußen. Guck mal, auf meinem Fenster bilden sich immer so Eisblumen. Das sieht zwar sehr hübsch aus, aber das ähm, bedeutet auch, dass es ganz schön kalt ist. Naja, ähm, auf jeden Fall, gestern war cool. Die Bar war echt Schön fand ich. Also es war irgendwie eine gemütliche Bar und die war auch ziemlich groß. Man konnte auch da essen und das Essen sah auch richtig gut aus. Und vor allem gab es ähm, zur Happy Hour, die ging bis 7, Wein für 6 Dollar, was hier wirklich ein richtig guter Deal ist. Jetzt ähm, wollte ich Yoga machen und viele fragen mich immer, wie ich das denn mache oder... Ähm, ja, ob ich das einfach so aus dem Kopf mache oder wie auch immer. Ähm, ich gucke mir dafür immer so YouTube-Videos an von, ich glaube, sie heißt Mady Morrison. Ähm, das ist eine Deutsche, die, finde ich, richtig coole Yoga-Sequenzen ähm, macht, äh, irgendwie zwischen 20 und 60 Minuten. Und ich finde, die sind teilweise echt richtig anstrengend und teilweise einfach nur so richtig wohltuend. Und genau, das mache ich jetzt und dann frühstücke ich und dann geht's weiter. So, jetzt gibt's Frühstück und das sieht mal wieder gar nicht lecker aus, ist es aber. Ähm, und zwar ist das Joghurt mit Haferflocken, ähm, Flohsamen, verschiedene Beeren, eine Banane. Ähm, ich glaube, das war's. Und dazu gibt es einen Tee und ähm, ich gucke, glaube ich, gefragt, gejagt, denn da ist eine neue Staffel rausgekommen. Yay! So, es ist 20 nach 12 und ich gehe jetzt los. Ähm, ich gehe heute zusammen mit einer Freundin in ein Museum und zwar ins Museum of National History. Und da gibt es coole, coole Ausstellungen. Deswegen bin ich total gespannt und freue mich richtig drauf. Und ähm, es ist halt so kalt, um draußen irgendwas zu machen. Deswegen haben wir uns gedacht, warum nicht mal ein Museum ausprobieren? Übrigens sieht es bei mir zu Hause Oh, jetzt wird's. Äh, ich hoffe, ihr hört mich äh, so aus. Also... Wir sind eingeschneit, also die Straßen sind frei und auch der Bürgersteig, aber man sieht, äh, es hat geschneit, könnte man so sagen. Das ist so heftig. Okay, wir sind angekommen. Ähm das äh, National History Museum ist direkt am Central Park. Der ist da. Und da ich etwas zu früh bin, werde ich da noch ein bisschen durchspazieren, solange ich es aushalte in der Kälte. Auf jeden Fall sieht das wunderschön aus, das Museum. Ich liebe das. Und das ist auch echt in einer schönen Umgebung. Also ähm, das hier ist so die Upper West Side und hier kann man echt gut rumspazieren. Es sind auch ein paar schöne Geschäfte und so. Ähm, also wenn ihr mal hier seid, die Gegend ist auf jeden Fall empfehlenswert und das äh, Museum erzähle ich euch dann gleich, wie mir das so gefallen hat. Und jetzt sehen wir den Central Park auch mal bei richtig viel Schnee. Das sieht doch mal hübsch aus, weil in der Stadt ist halt echt nur Matsch, das ähm, habe ich euch ja gestern Morgen gezeigt. Aber hier sieht es jetzt echt gerade voll schön aus. Sehr hübsch. bin wieder zu Hause und schmink mich gerade ab, deswegen sind meine Augen so rot. Ähm, das Kaffee, in dem wir waren, war echt cool und auch nicht so teuer. 3 Euro oder 3 Dollar für einen Kaffee und 3,75 für einen Bagel mit Cream Cheese. Also, falls ihr mal da seid, ähm, ist das ein ganz cooler Tipp. Und jetzt koche ich mir gerade was. Es gibt bei mir heute Ofengemüse mit, also das sind Kartoffeln, Paprika, Tomaten und rote Zwiebeln. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, ja, Und sonst gibt es eigentlich gar nicht so viel zu berichten. Ähm, diese Nacht wird crazy kalt, minus 18 Grad. <lacht> und ähm, ups. ja, und jetzt esse ich noch und gucke mir noch den neuen Wilsberg an und bin gespannt, wie er ist, weil mir hat noch niemand geschrieben, wie er ist. Ich habe nur gehört, dass er nicht in Münster, sondern äh, irgendwo an der Ostsee oder so spielt. Hm? Hm? Mal gucken könnt mir ja mal sagen, ob ihr auch Wildsberg guckt, beziehungsweise ich guckt wahrscheinlich keiner. Jetzt sagt ihr wahrscheinlich alle, was ist das denn? Was bist du denn für ein altmodischer Mensch? Du guckst Wildsberg und gefragt, gejagt und Tatort. Aber so bin ich halt. Und ja, viel mehr passiert heute glaube ich nicht. Deswegen würde ich jetzt schon mal sagen, bis morgen. Hello! Die Sonne scheint mal wieder hier wie immer eigentlich. Richtig gut. Das ist wirklich was Besonderes und... Ähm ja, also die Sonne scheint, es ist kurz vor elf Sonntag. Ich habe gerade schon gefrühstückt, mein Video ist online gegangen und jetzt werde ich mit einer Freundin skypen und dann habe ich heute meinen klassischen entspannten Sonntag vor mir, auf den ich mich so freue, weil als ich in Deutschland war, waren wirklich alle Tage so durchgetaktet und... Ähm ich hatte wirklich gar keine Zeit, einfach mal nur so rumzuhängen oder halt einfach nur zu chillen. Deswegen ähm, freue ich mich da schon drauf und ich gehe gleich noch einkaufen und ins Fitnessstudio und dann mache ich es mir einfach nur gemütlich, duschen und äh, essen und lesen oder so, mal gucken. Und ähm, ja, das ist mein Sonntag. Und ihr könnt mir ja mal schreiben, wie bei euch euer perfekter Sonntag aussieht. Also ich mag es so, wie es heute ist. Ich mag es auch, wenn ich viele Leute sehe und mit denen irgendwie zusammen rumhänge. Hauptsache nichts zu anstrengendes. Ja, heute hat es mal wieder super geklappt mit dem Vloggen. Nicht. Ähm, ihr habt aber auch nicht so viel verpasst. Und jetzt koche ich gerade. Es gibt bei mir heute Wraps. Und dann habe ich hier Tomaten, Zucchini, Paprika, äh, Möhren und Zwiebeln und... Da mache ich gleich noch so eine schöne, so ein bisschen, dass es so ein bisschen soßig wird zu. Und ich habe Hummus gekauft. Da bin ich sehr gespannt, das kommt dort auch noch mit rein. Und ähm, oh, ich habe so einen Hunger, ich komme mich so aufs Essen. Also das ist der Hummus, der war im Angebot für 90 Cent oder so, deswegen habe ich den mitgenommen. Ähm, und den habe ich jetzt hier schon mal drauf gestrichen und jetzt kommt das Gemüse drauf. So, und ähm, das werde ich jetzt essen. Oh, endlich essen. <lacht> Guten Appetit. Okay, ich muss sagen, das alles so in der Kombination schmeckt geil. Und auch der Humus. Also ich bin halt, ich habe schon öfter Humus probiert. Ich bin generell kein Fan von der Konsistenz, ist das Problem. Aber der ist eigentlich ganz lecker gewürzt, finde ich. Und so noch mit dem Gemüse und dem Brot dazu ist es schon sehr lecker. Essen ist übrigens auch so ein Thema, was ich voll gerne mit euch besprechen würde. Vielleicht mache ich darüber sogar ein einzelnes Video. Weil sich meine Essgewohnheiten hier ganz extrem verändert haben im Gegensatz zu meinen Essgewohnheiten in Deutschland. Wenn ihr mich schon länger kennt oder verfolgt, dann wisst ihr, dass ich eigentlich immer sehr gerne und auch sehr viel Fleisch gegessen habe. Und ähm, hier esse ich fast gar kein Fleisch. Was einfach daran liegt, dass ich halt glaube, dass es hier noch mehr mit irgendwelchen Medikamenten ähm, zugepumpt ist oder die Tiere halt damit zugepumpt werden. Und ich möchte meinem Körper eigentlich nur Gutes geben und ich weiß, dass es nicht gut ist und ich weiß auch, oder ich habe mir ein paar Reportagen und so angeguckt und weiß auch inzwischen, dass auch Biofleisch oder so jetzt nicht unbedingt das ist, was dem Körper so viele Nährstoffe gibt oder so viel Positives bringt. Ähm, ich sage nicht, dass ich vegetarisch bin, bin ich nicht. Ich habe auch, als ich in Deutschland war, ganz, was heißt ganz normal, schon ein bisschen weniger als früher, aber trotzdem Fleisch gegessen. Ähm, aber es macht mir irgendwie voll Spaß hier halt einfach, weil ich hier auch die Möglichkeit habe, nur für mich alleine zu kochen. Ähm, einfach was Neues auszuprobieren und auch zu merken, ich brauche das auch gar nicht, mir fehlt auch gar nichts. Oder ich habe auch keinen Hunger oder so darauf oder keinen Appetit. Ähm, ist halt wirklich so. Und das ist auch so ein Ding, wo ich mir so denke, wow, vor fünf Monaten, wenn mir da jemand erzählt hätte, dass ich mal irgendwie einen Monat ohne Fleisch lebe, hätte ich gesagt, als ob. Und jetzt ist es halt so... Kann schon sein, dass es jetzt so lange schon ist. Oder ich achte gar nicht so wirklich drauf. Ich kaufe es halt nicht und Punkt. Und ich bin so froh darüber, dass ich ähm, einfach diese Gedanken habe. Allein schon drüber nachdenke. Ist so cool. Und ja, darauf möchte ich auch auf jeden Fall noch ein bisschen genauer eingehen. Aber das wird jetzt hier zu, zu tief für diesen Vlog. Ich glaube, ich würde den jetzt auch mal beenden. Ich muss jetzt noch spülen. Dann esse ich noch eine Mango und gucke den Tatort. Aber nichts, was wirklich interessant ist. Deswegen... Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das seht. Und bin gespannt auf euer Feedback und falls ihr noch mehr Ideen habt für Themen, die ich in diesem Bewusstleben-Video ansprechen soll, dann immer her damit. Ich freue mich da wirklich sehr drauf, mich mal ein bisschen mit euch auszutauschen. Ja, und jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Adieu. Tschüss.